Geht Facebook und Instagram wirklich offline hier in Europa? Kann das wirklich passieren? Die Antwort gibt es gleich nach dem Intro. Was ist denn jetzt genau die Problematik, warum dieses Gerücht, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, die letzten Tage so die Runde machte, dass äh, Facebook und Instagram demnächst abgeschaltet werden. Nun, da geht es um den, um den Datenaustausch zwischen der EU und den USA. Die größte Problematik dabei ist, dass in den USA der NSA Zugriff hat auf alle Daten von diesen Firmen. Das heißt, Facebook und Google zum Beispiel müssen dem NSA Daten ausliefern, und eben auch darauf Zugriff gewähren und das ist das größte Problem, denn die NSA hat nicht nur Zugriff auf die Daten aus den USA oder anderen Ländern, sondern eben auch aus der EU. Und äh, vor gut eineinhalb Jahren oder vor einem guten Jahr wurde ja dieser dieser Privacy Shield, also der die der diesen Datenaustausch zwischen den USA und und der EU regelt, für nichtig erklärt. Das heißt, es war kein genereller Schutz oder guter Schutz gewährleistet für den Datenaustausch zwischen der EU und den USA und das macht das Ganze so problematisch. Ne? Also hier geht es um Datenaustausch, der eigentlich nicht stattfinden dürfte. Und im Prinzip dürften die Daten schon gar nicht von der EU nach äh, in die USA entsprechend übergesiedelt werden und dort abrufbar sein. Und das ist so die größte Problematik. Was macht jetzt aber Facebook? Facebook ist schon seit, äh, schon, seit <lacht> schon seit, mehreren Jahren dabei, auch hier in der EU eine, ja, ich sag mal, eine, eine Serverinfrastruktur aufbauen. Sie haben auch schon eigene Büros eröffnet hier in äh, Deutschland und Österreich und überall und sowieso. Und aber der Hauptsitz ist immer noch Irland und das ist ja einer der größten Probleme, weil Irland hat es mit dem Datenschutzgesetz nicht so, ja nicht so genau. Ne? Also da wirst du dann verurteilt, da musst du irgendwelche tausende oder hunderttausende Euros bezahlen und dann wird mit dir auf den Finger gezeigt, und dann mach das bitte nicht mehr. Ne? Deswegen ist der Sitz in Irland, weil Irland das noch ein bisschen, ja ich sag mal neutraler oder äh, liberaler sieht. So. Und dass Facebook und Instagram in die, überhaupt in die Idee kommen, das offline zu stellen, hat damit zu tun, dass sich in den letzten Monaten und Wochen sehr, sehr viele Nutzer verloren haben. Das heißt, die Leute haben die, die Plattformen Instagram und Facebook verlassen, auch aufgrund der Datenschutzproblematik, wobei diese Datenschutzproblematik die steht ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit äh, mehreren Jahren. Und äh, jetzt ist es einfach durch diesen Privacy Shield äh, und durch die ganzen datenschutzunkonformen, äh, ja, ich sage mal, Entscheide in den einzelnen Ländern, also zum Beispiel Google Analytics soll ja jetzt auch schon illegal werden, gemäß äh, der der Behörden in Österreich und in den Niederlanden. Die Niederlanden prüfen gerade in Österreich, gibt es bereits schon so, so, ein, so ein, äh, ein, ein Gerichtsurteil, was das schon eigentlich bestätigt, in Anführungszeichen, aber auch nur in diesem einen Fall. Das heißt, das Datenschutzrecht ist so ein bisschen kompliziert und wird auch immer einzeln angeschaut. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Facebook und Instagram hier in der EU nicht mehr verfügbar sind, die Wahrscheinlichkeit erachte ich als sehr, sehr gering, weil wir haben doch ein paar Millionen äh, Mitglieder hier in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch im Rest der, äh, der EU. Und diese Mitglieder wollen natürlich weiterhin bei Facebook und bei Instagram aktiv sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass Facebook sich das leisten wird, hier äh, einfach mal den Stecker zu ziehen und zu sagen, nee, jetzt ist finito, wenn ihr euren Privacy Shield und so weiter gelöst habt, dann können wir wieder kommen. Dazu kommt natürlich auch, dass Facebook sehr, sehr viel Geld verdient über die Ads. Und äh, natürlich ist, äh, ich sage mal, das Geld, was bei, bei Facebook ist, also da, da, da ist kein, kein Hehl draus zu machen. Das ist Datenhandel. Ne? Also die handeln mit unseren Daten. Nicht jetzt in dem Sinne, dass sie die Daten irgendwo hin verkaufen, sondern vor allem halt für unsere Werbung die wir hier machen in, in der EU und so weiter und deswegen wird sich Facebook wahrscheinlich nicht erlauben, diese beiden Netzwerke abzuschalten. Was aber durchaus möglich sein kann, ist, dass gewisse Funktionen, wie wir es ja jetzt schon haben, also gewisse Messenger-Funktionen sind äh, nicht vorhanden oder nicht äh, verfügbar. Gewisse Insights, also gewisse Statistiken, können wir hier in der EU nicht mehr anschauen, weil äh, diese halt nicht mehr datenschutzkonform sind, gemäß äh, dem DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung und das hat dann natürlich die Problematik, dass äh, halt die Leute von von diesen Netzwerken abziehen. Und es gibt also ganz ehrlich, es gibt genug Alternativen zu Facebook und äh, Instagram. Klar sind sie zwei größten Netzwerke. Äh, das eine hat mit dem anderen zwar nicht viel gemeinsam, aber Instagram hat seine Follower und äh, Facebook hat seine Follower. Und man kann auf beiden Plattformen Werbung machen. Klar gibt es da sehr viele Nutzer drauf, aber wir haben noch andere Netzwerke, äh, zum Beispiel TikTok, wobei auch TikTok da ein Problem bekommen könnte wegen dem Datenschutz und so weiter. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die nächsten äh, Monate hier Facebook irgendwann mal sagt, so, finito, aus, wir machen Facebook zu. Allerdings haben sie schon etwas gemacht. Sie haben nämlich schon die Jobs-Plattform, da gibt es auch ein Video zu, verlinke ich dann hier noch äh, in den Kommentaren, wo sie die Jobs-Plattform außerhalb der der USA und Kanada einfach mal abgeschaltet haben. Also per 22.2. ist diese Plattform dann für außerhalb der USA und Kanada auch mal abgestellt. Und so könnte es natürlich auch passieren, dass wir hier in der EU mit gewissen Diensten halt einfach nicht äh, arbeiten können, weil sie nicht mehr datenschutzkonform sind. Aber dass wir jetzt gerade so direkt offline gehen mit äh, Facebook und Co., das würde ich jetzt so nicht behaupten. Deswegen also meine Einschätzung, weiterhin auch auf Facebook deine Community aufbauen, deine, deine Likes generieren, äh, weiterhin dort auch aktiv sein. Du kannst dort auch Werbung schalten, weil wenn Facebook die EU ausschließt aus, ihrem, äh, aus ihren Gefilden, dann haben die natürlich ein Problem, weil die Aktie dann wahrscheinlich abstürzen wird bis ins Bodenlose. Weil ja dann Riesenmarkt, also so riesig sind wir jetzt nicht in der EU, aber trotzdem ein großer Markt, also quasi ein ganzer Kontinent, geht hier einfach mal von heute auf morgen weg. Das heißt, sehr viele Einnahmen, äh, das sind wahrscheinlich ein paar Millionen oder ein paar Milliarden, die Sie hier auch in der EU einnehmen, gehen von heute auf morgen einfach weg. Und ich glaube nicht, dass ich das Facebook entsprechend leisten würde und... Äh, Mal sehen, vielleicht gibt es ja bald äh, nicht mehr Facebook, sondern Metabook, ne? heißt ja, äh, der Konzern hat sich ja umbenannt in Meta und äh, wer weiß, was das noch kommt. Also keine Panik, Facebook wird nicht von heute auf morgen offline gehen, zumindest meiner Meinung nach. Äh, ich lasse mich gerne eines Besseren oder eines Anderen belehren, äh, dann haben wir halt ein Problem, aber es gibt genug andere